Ja, also Shooter, wie gesagt, du musst auch nicht jetzt sein, du kannst das aufbewahren, das ist hier notiert und das weiß ich auch noch in einem Jahr, keine Bange, ne? Ähm, den hast du jetzt schon, Elias, <lacht> den VIP, das ist der Diamant vor deinem, vor deinem Namen. Wanna big happy family, so it is, so it is, so it is.